Anna Mund ist unsere Korrespondentin in London. Anna, wir haben es gerade gehört. Charles und Camilla sind jetzt angekommen in der Westminster Abbey. Wir haben die Bilder ja auch schon gesehen. Die Kutsche mit dem Königspaar, die ist an den vielen tausend Zuschauern vorbeigefahren, auch an euch. Ein einzigartiger Moment. Moment, wie nehmen Sie denn die Stimmung an der Strecke wahr? Also es ist definitiv eine Stimmung äh, angespannter Aufregung. Das konnte man auch eben sehr gut spüren, als die Kutsche hier an uns vorbeigegangen ist, äh, vor, vorbeigefahren ist. Natürlich, da sind die Leute alle haben sich ja äh, rangedrängt an die Strecke, haben versucht da irgendwie einen Blick auf den König zu erhaschen, ob auf Leitern oder vielleicht auch nur mit ihren Handys. Das war auf jeden Fall ein großer Moment. Jetzt gerade ist es ein kleines bisschen ruhiger geworden. Viele Menschen versuchen jetzt äh, zu den Bildschirmen zu gehen, die ja in der ganzen Stadt stehen, um dort äh, die Krönungsmesse zu verfolgen. Warten wir eben auf die Krönung. Die ist in knapp einer Stunde, bevor wir über das sprechen, was da gleich passieren wird in der Westminster Abbey. Wollen wir doch erstmal das sprechen, über das sprechen, was man auch an der Strecke erlebt hat. Denn die Begeisterung bei der, für, der, für die Krönung ist nicht bei allen gleich groß. Es gab ja Festnahmen von Demonstranten, die gegen die Monarchie protestierten. Was sind denn die Hauptkritikpunkte? Ja, das war meines Wissens vor allem diese Gruppe Republic, die gibt es, sieht man jetzt schon seit einiger Zeit, bei jedem Auftritt eigentlich von Charles mit ihren gelben Schildern Not My King und äh, denen geht es äh, vor allem darum, dass sie sich eben wünschen, dass äh, das Vereinigte Königreich keine Monarchie mehr ist, sondern lieber äh, eine Republik äh, wird. Und äh, sie berichten auch in der äh, jüngeren Vergangenheit immer wieder von äh, Mitgliedern Mitgliederzuwächsen und dass, dass sie halt auch immer mehr Spenden bekommen. Ähm, allerdings muss man sagen, ähm, dass es nach wie vor immer noch eine verschwindend kleine Gruppe. Also durch diese Gruppe ist die Monarchie bestimmt nicht in Gefahr. Ja und in der Westminster Abbey wird nun also die Krönung erwartet. Wie ist denn das Prozedere, das was da gleich passieren wird? Genau, die Krönungsmesse, die ist ja ein 900 Jahre alter Ritus, also voller Details und voller Einzelheiten, ähm, um da mal ein paar Punkte zu nennen. Also ein wichtiger Moment ist äh, relativ am Anfang der Krönungseid, den Charles ablegen wird. Das ist so eine Art äh, Vertrag zwischen äh, dem König und seinem Volk. Dann ähm, ist natürlich ein, äh, der zentrale Moment eigentlich und ein sehr intimer auch äh, die Salbung, die dann stattfindet. Da wird der Erzbischof. Schuf dem König mit heiligem Öl ein Kreuz auf den Körper zeichnen, also auf Hände, Kopf und Herz. Und dann folgt natürlich die Krönung selbst, also der Moment, in dem Charles die Edwards-Krone auf den Kopf bekommt. Das ist eine wahnsinnig alte und sehr schwere Krone aus dem 17. Jahrhundert. Und die hat auch nur einen einzigen Zweck, sie wird einfach nur bei Krönungen verwendet. Später wird dann noch Camilla gekrönt und es gibt äh, noch eine Besonderheit, ein Gruß von äh, Vertretern anderer Glaubens. Ja, und wenn Sie die Krönung verfolgen wollen, das machen wir natürlich hier bei uns an der Mund war das. Ähm, vielen Dank für den Moment.